Das nachfolgende Video mit laut Hallo Leute und willkommen zu Ultimate Chicken Horse. Wir sind hier zusammen mit Iggy. Der steht nämlich dort drüben. Er schreibt Hallo, aber er darf auch gerne mal reden. <lacht> <lacht> Hallo. Na? Okay. Äh, es gab mal ein neues Update hier zum Spiel. Äh, ich habe zwar noch nie ein Video zum Spiel gemacht. Aber trotzdem, es gerade ein neues Update zum Spiel. Und ich hab noch nicht alles freigeschaltet Also entschuldigt mich Okay, ich würde sagen, wir nehmen irgendwas und fangen direkt an So, wir spielen nur zu zweit Denn wir haben keine Freunde <lacht> Wow Also wir fangen da unten an Ah, das ist die Map ah, Mike, ich Mike, mich. Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike Genau dort, genau dort, wo du jetzt... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, dort, nein, nein, wo nein du hier eben warst. Ja? Extra Box? LOL Nee, ja, die gibt's bei zwei Spielern, gibt's das Ah, okay, ich hab noch nie mit zwei Leuten gespielt, deshalb <sips> nein! <lacht> nein! <lacht> nein. <lacht> <lacht> nein. Äh, komm wir machen es mal schwieriger, weil schwieriger ist lustig und lustig ist lustig, weißt du. Was habe ich freigeschaltet? Ich habe nicht geachtet. Ey, ich habe was freigeschaltet. Das egal. Metallfabrik. Niemanden. Ich gebe es vielleicht auch mal. Hä? No, yeah. the fuck. hast Hä? du es gesehen? Ja, das war gelaggt. <lacht> Hä? Wie hast du das gemacht? Oh, das ist fies. So. Komm jetzt. <lacht> Egal. Ist das dein Ernst? Ja, yep, that's my Ernst. <lacht> ich, ist das, das ist wieder Moment. Das ist so dieser Moment, wenn man in Undertale beim Flowey-Bosskampf, welcher, welcher wirklich einfach ist, verliert. Weil du verstehst, weil, weil es ist eine, es ist eine äh, Blume ich und. Ich weiß, was du meinst, du aber. Hier. <lacht> Wie die können da yes! hoch? Nein! Ja, die nie da rein! war doch eine Wand! Hä? Ha? Unfair! Betrug! Komm, gib zwei Punkte. Nein, Betrug! Warum gut. packst du da mit dem Kleber hin, Mike? Damit du doch nicht mehr wegkommst. Ach stimmt, das ist, das ist eine gute Idee. Ach Aber wirklich? Ist... Ui! Oh, yes! Nice. Musst du unten das holen. Wenn du das schaffst, dann unten die Münze schaffst, Mike, zu holen, dann unten? bist du für mich ein Gott. Ja, unten die Münze, ja ist. Äh, <lacht> brauch ich nicht. <lacht> <lacht> Underdog. Dog. Du ich Unterhund! Du bist ein Unterhund! Du bist ein Unterhund! Du bist Schande für Familie! Du Unterhund! Hier damit Iggy nicht die ganze ja, Zeit ja. stirbt! <lacht> ich stirbt doch nicht die ganze Zeit! <lacht> <lacht> oh, geht das wohl nicht, hä? Huh? Hä? Huh? Mach das nicht, Schade, das es mach das bloß schade, nicht! Nein, hör auf, hör auf, hör auf! Mach das nicht, mach das nicht, hör auf! Iggy! <lacht> Iggy! Tja, Mike, da habe ich wohl gewonnen. Wieso hast du gewonnen? Ja, zeig mal, wie du gewonnen wenn hast. Ich Minze, wenn ich die drei Münze, wenn ich die drei Münzen bekomme, Ja, mach, mach mal. Hm? Ja! Ja! <lacht> Nein! What the fuck? Warum bewegt er sich auf einmal? Hä? Ja wow! Yes! Nein. So, ich würde oh sagen, nein, du hattest deine Versuche mit den Coins, aber jetzt reicht's! Oder? Oder? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? Hm? hm? Soll ich? Ja, Soll ich? Ja. Soll ich? Mir ist es egal. Hör auf! Was Einfach warten, bis Mike tot ist und hat mein besseres Yeah Nein. Das schnell bist du mit raus Das wird sowas noch rausgeschnitten Nein Warum tust du das? Ich habe Frauenkinder Der Schmerz Er ist unerträglich Keine Sorge, es wird kurz und schmerzlos. Ja? Oh mein Gott, es ist lang und schmerzvoll! Okay. Dann mach's mal. Let's go. Nein, nein! <lacht> Jetzt war, weißt du was? Ich hasse meine eigene Kreation. Oh das reicht. Um die Münzen muss aufhören, Mike. Ja. Er hat uns ja. die Münzen haben uns die Münzen haben uns alles genommen. Die Münzen sind die sind so schrecklich geworden, die Münzen, sie, sie haben einfach alles getötet. Was hab ich gesagt? Wer hat diese Scheiß Dinger? Du warst Mann. das! Du warst das! Oh, das ist fies. Box. Ja! Yeah! liebe meine Box. Meine Box ist so toll. Ha ha ha ha ha Die wird so oft in den Kopf geschossen als Belohnung, weil du gewonnen hast. Ja, ich glaube, dass ich, ich werde das nicht schön finden, wenn ich du wäre, Mike. Ja, ja, ja. Cool, coole Tür. Hat's voll gebracht. Ja, ne? Mhm. Ja, ne? Die ist richtig sick, du. Fuck! Nein! Bist du tot? Vergesst mich nicht! Wie, Mike, wie kannst du mir das antun? Ich habe Frau und Kinder! Es tut mir leid! Ich denke auch noch an mich selbst! Ich lebe noch. Ich letzte Map! Die Der letzte... Ballsaal. Hab ich alle Maps jetzt? Ja, du hast jetzt alle Maps. Oh, das lass die gleich spielen, spielen. ich. Gleich spielen. Ja, die müssen wir gleich auf jeden Fall spielen. Alter. Ah! Yeah! Ah. yeah. <lacht> <lacht> <lacht> oh nein! Weißt was ich einfach mache? Weißt was ich einfach mache? Okay, nee, egal. alle <lacht> Glück. Ja, ich würde sagen, Gigi. yeah, yeah. Du weißt, <lacht> ja. dass ich auch geflogen bin. Da, so geht das, Leute. No. Genau deswegen hasse ich Mike. genau wegen solchen Sachen hasse ich Mike. Leute, ich werde verhasst. Na gut, es ist nichts Neues. Fuck! I'm dead. Komm, Iggy, stirb. Mein Gehirn ist zerbrochen worden. Wie komme ich da jetzt rüber? Ah, oh, so, komme ich da rüber. Okay. <lacht> Okay. Der größte Troll deines Lebens. Ah, ja, komm. Yes! Alter also ich dachte, ich werde raufgesogen auf das UFO, aber nee. Mm. Ich wollte auch erstmal da ducken, bis ich dann springen muss, aber. Ich hab's halt getimed. Hä? Ah, <lacht> ah, meine Falle, Yes! Yes! Du, du, du, du, du, du. Der Unterhund! Ey, jetzt muss ich das alles alleine schaffen, oder was? <lacht> Nein! Ja, <Yeah! Nein! lacht> Tschüss, Mike. Ich schau kurz Essen, Moment. I'm Bett! Weißt du, wie siehst ihr? was dich aufregt an Mike? Bei solchen Sachen kriegt er immer Hunger ohne Ende. Und dann bin ich der, der warten muss! Und hast du verkackt oder gewonnen? Ich hab gewonnen, natürlich. Ah, es war kackt, okay. <lacht> oh, Münze, Münze. Yes! Nein! Ja, yeah. nein, was? <lacht> ich hab die Falle bekommen. Ich hab zumindest die Falle bekommen. Wow. Es <lacht> wird alles in Flammen aufgehen. Nein! You can't do that. That's legal. <lacht> Oh yeah, I do it! I do it! Don't do it! no. Wow. Alter, jetzt... Geh doch! So, die Coin holen, die Coin holen. So wie beim Coin Master. Nein! Oh, da ist Nein! jemand gestorben! Ich habe leider nicht gesehen, wie. Da muss erstmal der Replay rein. Oh, das war sehr tragisch. Ein Applaus für IGL, dass es zumindest nicht, äh, dass er zumindest nicht in den ersten zwei Sekunden gestorben ist. Klatsch, klatsch, klatsch. Nein. Doch, ich werde gewinnen! Oh, oh okay. Schatz. Die, die Schokolade aus diesen Türchen gefällt mir wirklich nicht. <lacht> ich schwebe mit meinem Skateboard in der Luft! sieht schön aus. But what do? das Ziel? Wo fängt man an? Da ist das Ziel, da. Zack, zack, das war's. Das ist sehr einfache, hä? Moment, kann ich die Dinger schieben, so? Okay. Turmbombe! Achtung! Schade. Und jetzt? Wow! <lacht> ja, wenn es lacht, lacht am besten. Boxyline. Line. Hilf mir. Muss auch durchkommen, Boxyline. Line. Warum kann ich das. Hä? Hä, ja, wieso starten wir hier? Hä? Ich hä? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Oh! Oh, look at this. Das ist immer woanders. Hello. Hä? Hey, so, das ist... Das ist interessant. Yes! Ja! Yes! Yes! Oh, das ist yes. das weh! <lacht> oh, <tut> das ist <lacht> oh, <yeah>. oh, yeah. <lacht> lustig! <lacht> Nein! Wieso rutscht du ab, du Vollidiot? Ah, leck mich! Ja, komm! Ach, äh, ne, ist doch lame! Ah, okay, du hast aber nicht mehr Punkte als sicher, also alles gut. Ja, cool. Ja, wow, ich hab jetzt gewonnen. Wieso hast du jetzt gewonnen? <lacht> Nein! <lacht> also! <lacht> Falle! So geht das. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, ja, ja, nein. Ich habe gar nicht realisiert, dass ich gar nicht im Ziel gewesen bin. Iggy, es reicht. Nein, Niggi. Es reicht. Ja, du hast recht. Es reicht. Nein! Ich verlasse jetzt diesen Raum! Ah, ich bin sowieso gestorben. Oh Gott, ich hab mein Grafiktablet ganz kaputt gemacht. <lacht> oh Mann! <lacht> Alles wie die Klicks, Leute! Alles wie die Klicks! <lacht> Ist es wirklich kaputt? Ja. Als <lacht> ob! Ich habe mein hab Headset gerade mit voller Wucht draufgeschmissen. Nein! Nein! als als vor. Wann jetzt und jetzt? Jetzt keine Risse oder so. Nur ein paar Kratzer. Ja, los, Mike. Bring. Okay. Da. Was jetzt? Nein! You you're dead. Jetzt kriegst du keine Münzen. Noch keinen Sieg! Kriegst keinen hey, Sieg! Cool. Keinen Sieg! Keinen Sieger! Zu viele Münzen. Aber das ist ein Super Mario Level. Hier, noch ein Spring. Ich würde sagen, ich nehme kurz die Super Mario Münzen, wenn es sich nicht stört. Ne? Das ist alles jetzt meins. Wieso rutscht der? Also Mike, ich würde ja sagen, wenn es dich nicht stört, nehme ich diesmal Mario-Münzen mit. Ja, mach das. Bin ich auch einverstanden. Nein! Mit. Bitte Mike. Nein, das ist ja wunderschön! <lacht> Nein! Der hat eine Münze gefehlt, da wäre es ein Penis. Ach, darum geht's dir nur. <lacht> ja, ja, ja, ja. Kannst du deinem Arzt erzählen? Gibt's was? Gibt's was? Ja, das du wirst gleich sehen. Okay, was soll ich denn sehen? Es gibt nichts zu sehen, Iggy. Hä? Wieso? Ich war voll weit weg? Hm? Na, na, na, ja, na, ja, ja! Wette, ja. Ist, so ist fertig! Geil. Ich Jetzt so musst du das zensieren, Mike. YouTube-Richtlinien wollen das so. Du musst das ja. Okay, ich sense in der Aufnahme. So, du weißt <lacht> natürlich nicht, wie man mit Münzen umgeht. Nur ein schlechter Baudesigner hätte <lacht> Münzen direkt nebeneinander getan. Wie wär's von dir einzeln verteilt? Ja? Also ja. direkt direkt neben der Münze, die am Zier ist. <lacht> <lacht> <lacht> du oh, ich liebe es. Eg. Schön zu Nein, warum hast du die Kiste da? Was macht Kisti da? Nein. die ist, das ist das Kisti. ist sozusagen, das, ist sozusagen äh, das was aus dem. Ist was? Ich hab, ich hatte nichts weißes deswegen. Ja, ja, ja, kämpf ja, gegen ihn, ja. kämpf gegen den Fail-Nummer 3000, los, kämpf gegen ihn, kämpf gegen ihn an, du wirst sowas von failen, der Fail-Nummer 3000, so, es hat Spaß gemacht, Iggy, aber es ist nein. Zeit, Anti zu nehmen, nicht der Fail-Nummer 3000, ah. nein, so, jetzt bauen wir den Fail-Nummer 2000, okay, gut, wie du willst, Iggy. Gut Iggy, Tja. wie du willst, wie du willst Iggy. Gut Mike. Wie du willst. Ja. Wie du willst Wie du willst, ne? Na, wie du willst, na? Na? Kann man überhaupt... Das kann man schaffen. Bestimmt kann man das schaffen. Wie konnte man mal tanzen? Ja. <lacht> <lacht> <lacht> Nein, jetzt muss ich ihn machen. Nein, <lacht> nein, nein, nein, nein, nein, nein, hat ein Ziel <lacht> geschafft. Was? Was? Nein, nein, oh nein, das kann ich nicht zulassen. Es tut mir leid, aber das kann ich nie im Leben zulassen. Es tut mir leid. Hör auf, hör auf, du bist ein Idiot! <lacht> Wie er Junge, wie er Bombe, Bombe, Bombe, Bombe! Es gibt keine... Ja, yes! Scheiße, Mann! Wer hat dieses scheiß Bienenstockchen da aufgestellt, Alter? Also, ich bitte niemals mit Iggy, der macht so eine Scheiße. Ich spiel generell nicht mit mir, wenn ihr Spaß haben möchtet. Ja, es gibt nichts, was ich tun kann. Ich kann nicht mehr gewinnen. Er baut mir die ganze Zeit die Scheiße zu. <lacht> Was soll ich machen? Jetzt hat er schon gewonnen. Du wirst voll schnell so, wenn, man nicht, wenn man nicht mit, wenn man nicht mit, ähm, Skill gewinnen kann, kann man nur noch mit Troll gewinnen. Wir spielen alte Villa. Nein, ich spielen alte Villa! Wir spielen alte Villa! Sag ich doch. Ähm... F schlimme ist. Ja. <lacht> Iggy. <lacht> Iggy. Von was? Oh, wer hat diese Scheiß? Wer hat diese scheiß dahin hingestarrt? <lacht> ich weiß ja halt nicht. Vielleicht war es. Ach, Mann, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wer es war. Du warst das. Um, fuck, ja. Yeah! <lacht> yeah, baby, I'm back. Du musst back halt einfach so eine Keine Sorge, Mike. Um das zu bekommen, musst du einen richtig großen Aufwand betreiben. <lacht> <lacht> Drei <direkt> aufs <Spawn. lacht> Nein! Ja! Oh, wir haben es beide. Oh, wow. Ja, ich würde sagen, krasser Aufwand hier. Nein! <lacht> ja, oh, yes! <lacht> nee, ich ich habe jetzt gesagt, wenn ihr jetzt noch verliert, ne? friert ich meine Mütze. Ich habe keine Mütze. Nein. Also, du die Münze hast. Ja, ich hab die Münze. Als ob du noch gestorben bist. Mike, warum bist du jetzt. Mike, warum bist du jetzt gestorben? Doch, schneiden wir Mike? raus, machen noch eine Runde. <lacht> macht Leute, oh dass du gestorben bist! Darf doch. Dann mach das doch irgendwie. Ich kann von der anderen Seite drauf. Schon klar, oder? Jetzt muss an seiner eigenen Falle sterben. Los! Jetzt muss er meiner Falle sterben. <lacht> okay. Warum spielst du eigentlich Funky? Was? Ich, ich wechsle die ganze Zeit. Du Unterhund! Moment, das kriege ich hin. Nothing is impossible for me. I'm the best. Uh, UH, UCH-Player on the world. You see, there's. Oh fuck! Ich hab's geschafft. Mehr brauche ich nicht proven. Wo? Wo? Wo? Na, na. No! No! Mike? Wir nehmen schon eine Mike Stunde auf. Hä? Lol. Okay, cool. Da hab ich nichts gegen. Sieht cool aus. Ach so. Was hast Spiel du denn gedacht, hier. was du damit machst? Ich dachte, so wolltest du das machen, hä? Warum spammst du Tee? Das ist ein netter Buchstabe so, aber warum? So, Higi, viel Spaß. Higi, love the channel. Ich weiß nicht, wie lief geschrieben wird. Ja, lass da mich ein e. Weggehen. Nein! Nein! Nein! Das kriege noch hin. Glaub mir. Ich kriege das noch hin. Ja, natürlich war es alles Komm, das sollten wir doch alle sehen. sehen. Jetzt mach ich das ihn hat kaputt. Nicht jetzt gewinne ich. Wird der die ganze Zeit ausgelöst durch. Oh nein! Ich hab's gerade noch gesehen. Ich wollte renn weg. weg. genau. Renn weg. Renn weg 3000. Oh oh. Oh, oh. oh, yes! Oh oh. Yes! Ich würde sagen, Dankeschön! <lacht> <lacht> ja, wenn, man so, wenn man sich so abspricht, oh. so wer holt die. Ich bin so dumm! Nein! So gewinnt man ein Spiel, Leute. <lacht> ja? Wie? Komm, zeig erstmal! Du Unterhund. Ja, wie gewinnt man denn ein Spiel? Oh nein. Hm. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Ja! ja oh nein, ich bin doch um Yes! Er yes. ja, hat oh, so cool. Hä? Yes! Wo war ich denn? Wo oh habe ich denn jetzt festgeklebt? Oh oh Kann oh mir oh das bitte irgendjemand erklären? Bitte oh oh im Replay, ich verlang oh oh oh ein Replay. Das ist so ein Replay, das ist so ein klassischer Replay-Moment. Das, das ist so ein Replay, okay. What? Scheiße. Oh oh. Ich hab grad richtig Schiss. Von mir? <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Ich hab richtig oh, Schiss. Bitte okay. schaffst nicht. Scheiße, nein. Äh, ne, da kommt er nicht dran. Da kommt er nicht dran. Das schafft er nicht. Nein! Yes! Nein! Yes! Er lebt noch. Oh mein oh. Gott. Drei ah, ich glaub, nein, gut. ich glaube mit drei Münzen hätte es geschafft, oder? Ich weiß es nicht. Ja, mit 3 Münzen habe ich es geschafft, Mike. Weiß ich nicht. Oh nein, nein, nein, bitte nicht. Das hat nicht geschafft, oder? Nein! Okay, okay, Leute, das war's mit dieser Aufnahme. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst Like da und dann äh, sehen wir uns. Ciao. Oh mein Gott! Das reicht.